Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Nummer 6 sind wir jetzt schon und äh, ja, mein Urlaub ist zu Ende. Es hat sich einiges getan auf dem VR-Markt und äh, wir gehen heute mal auf ein paar ja, Neuigkeiten ein. Aber erst noch mal ganz kurz hier der Monitor Quest 2 spenden. Also es haben äh, einige Leute gespendet, wie ihr seht und hat mich auch mega gefreut. Das hilft mir ungemein weiter. Äh, die Quest 2 zu finanzieren und äh, wenn ihr meine Arbeit, meinen Kanal unterstützen möchtet und sagt, oh, ich kann noch den ein oder anderen Euro locker machen, unten in der Beschreibung ist der TP Stream Link und äh, da könnt ihr dann spenden, werdet dann auch hier namentlich genannt mit dem Kürzel, was ihr wollt, das kann, kann man angeben und äh, ja, das nur mal kurz am Rande. Ja, was hat sich getan? Einmal gibt es eine HP Reverb äh, G2 News, diese OmniSept, ähm, Die hat ja Eye-Tracking an Bord, die hat äh, noch andere Sachen an Bord. Da gehen wir mal kurz drauf ein, auf die, auf die Infos. Dann gibt es äh, eine Facebook-Neuigkeit, die arbeiten oder und forschen an haptischen Handschuhen. Da gehen wir mal kurz die Infos durch. Ähm, dann hat ähm, der John Carmack hat, äh, mit Elon Musk Kontakt aufgenommen über Twitter, so, Einiger nur eine kleine lustige News meiner Meinung nach. Dann gibt es aber äh, Quest 1, Quest 2 Grafikvergleiche, da gibt es ein paar äh, Fotos zu, auch ich glaube auch ein Video, äh, das schauen wir uns mal ganz kurz an. Und dann hat der YouTuber Tyrell Wood, hat, äh, der macht richtig geile Videos, äh, Through the Lens Videos und macht da Grafikvergleiche oder, oder Bildvergleiche eher gesagt ähm, zu mehreren Brillen. Also einmal Quest 1 zu Quest 2, dann äh, Wolf Index ist dabei, die HP Reverb G2 ist dabei. Und äh, ja, wir schauen uns ein Video davon an, also er hat mehrere gemacht, wo er mehrere Brillen miteinander vergleicht. Ich glaube, unseres zeigt die G2, die Quest 2 und die Valve Index. Also die vergleicht er und ich finde das echt interessant und äh, ja, da schauen wir uns mal ein paar Videos zu an oder ein paar Stellen von dem Video. Ja, dann gehen wir in die, die Gaming-Branche rein oder in die Sparte rein und ähm, ja, Servius hat ja Walking Dead Unslaught. ja meiner Meinung nach komplett verhauen. Und die kriegen jetzt aber Geld. Wieso, weshalb, warum? Also da gehen wir mal kurz auf die Infos ein. Dann äh, ist Star Wars äh, Squadrons erschienen. Ähm, da gucken wir uns mal ganz kurz an, äh, wie da die ja, Kritik ist von dem Spiel. Ich habe es leider nicht getestet. Ich werde es auch erstmal nicht testen, weil mir das einfach zu teuer ist. Der Urlaub war teuer genug. Und äh, ich muss echt auf meine Finanzen achten, von daher muss ich da leider passen. Ja, dann gibt es aber ein richtig geiles Horror-Game Phasmophobia. Da habe ich gestern auch ein Video zu rausgehauen. Ähm, hau ich in die Infobox, in die Beschreibung auch. Äh, guckt mal, da war der Chris Reality dabei. Und am Donnerstag, den 8.10. um 21 Uhr gibt es einen Livestream auf dem drei flatinko kanal Und da ist dabei der Chris Reality, der Hoshi und der Zitronenarzt und meine Wenigkeit. Da werden wir zu Fiat-Koop, werden wir dann die Geister jagen oder die Geister jagen uns, wer weiß. <lacht> ist alles möglich, aber äh, das Game ist echt der Hammer. Da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Dann kommt, äh, ich glaube, morgen am 6.10. erscheint äh, Mikromonster. Das ist ein VR-Film über Insekten. Und ich finde das echt mega interessant. Äh, denn da werden die, die Insekten riesig gezeigt. Wir sind klein. Und äh, ja, dieses klein Großspiel, das gefällt mir in VR ja mega. Also ähm, da bin ich echt gespannt drauf. Den, den werde ich mir ja mit Sicherheit anschauen. Und äh, ja, das war es eigentlich im Groben und Ganzen. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu der ersten News. So, die HP Reverb G2 Omnicept hat Eye Tracking an Bord und damit lässt sich sehr sehr, sehr viel Rechenleistung sparen. Das nennt sich Foveated Rendering. Da wird nur ein kleiner Bereich, wo man wirklich hinschaut, also so, ein, so eine Art Sweet Spot, sage ich mal, wird hochauflösend gerendert. Alles andere, was so einfach nur ja im Gesichtsfeld ist, im, im, im Augenwinkel, sage ich mal, wird äh, niedriger auflösend äh, gerendert. Und das spart mega viel Rechenleistung und äh, ja, die G2 ist aber eigentlich auch nur für Unternehmen gedacht und ähm, auch wenn wir es jetzt irgendwann mal an Bord haben sollten bei jeder äh, Brille, die Spiele müssen das auch unterstützen. Und äh, ja, ich bin echt gespannt, ähm, wann das mal Einzug hält in unsere Brillen. Äh, denn äh, ja, unsere Brillen werden immer besser, die Displays werden immer besser, die äh, Auflösung wird immer höher und die Rechenleistung nimmt immer weiter zu. Klar, kommen immer bessere Grafikkarten, aber äh, ja, irgendwann sollte man gucken, dass man das sparen kann, die Rechenleistung, dass auch so, so Brillen auch auf kleineren, äh, wenig starken Rechnern laufen oder flüssig laufen und äh, ja, das ist meiner Meinung nach unabdingbar, dass wir das irgendwann auch bekommen und äh, ja, diese omniset set variante die soll ja auch äh, eigentlich nur für Unternehmen sein und äh, die hat Eye-Tracking an Bord, die hat kamerabasiertes Gesichtstracking an Bord und die hat einen Herzschlag-Sensor, also ich benutze einen Herzschlag-Sensor ja schon mal gerne bei Horror-Games äh, oder bei, bei Thrill of the Fight, also beim, beim Boxen, bei Sportspielen und äh, ja, der hat den hier schon an Bord, äh, finde ich krass und äh, Schauen wir uns jetzt hier mal so, eine, so ein kleines Video dazu an. Ähm, da sieht man, wie viel Zugewinn an Rechenleistung man hat, wenn man dieses Eye-Tracking benutzt. Und äh, Genau, dieses Eye-Tracking ist von Tobi. Diese Firma hat das damals äh, entwickelt. Und hier sehen wir, diese blaue Linie ist ähm, dieses Full-Rendering, was wir normalerweise immer haben. Und äh, ja, dieses Grüne ist halt dieses Four-Faded Rendering. Und äh, da sehen wir die, die Grafik, also diese GPU-Last. Und äh, ja, wie wir sehen, ist die beim Four-Faded Rendering sehr, sehr niedrig. Und äh, beim, beim äh, Full Rendering natürlich, ja, ich glaube fast das Dreifache sehen wir ja hier, ne? an, an, an, an Leistung, was da benötigt wird, wenn das Bild voll aufgelöst, äh, voll aufgelöst äh, gerendert wird. Und äh, das sollte man echt nicht unterschätzen. Und da gab es auch nochmal was. Und hier steht ja, der Zugewinn an Bildern pro Sekunde liegt bei der aktuellen Messung in der Unreal Demo durchschnittlich bei 39 Prozent, also fast 40 Prozent Zugewinn an Leistung. Und das ist immens meiner Meinung nach. Getestet wurde das mit der 2,70er Grafikkarte. Und hier sehen wir dann nochmal das gleiche mit FPS-Zahl. Und ähm, ja, da sehen wir halt, dass wir mit dieses V-Fade rendering eye tracking äh, immer mehr FPS haben als mit dem Full-Rendering. Ist ja klar, wenn man äh, mehr Leistung zur Verfügung hat, können mehr Bilder pro Sekunde berechnet werden und ja, das hilft uns allen weiter. Ne? Ja, also ich, ich finde es äh, Echt wichtig, dass das irgendwann mal Einzug hält. Frage ist natürlich, was kostet das, ähm, wenn sowas in die Brillen eingebaut wird? Ähm, die sind ja momentan eher dabei, die Brillen so spartanisch wie möglich auszustatten, damit wir ja, die Brillen zu einem guten Preis bekommen. Sie sieht man ja bei Oculus Quest 2. Und äh, da verzichten ja auch auf super viele Sachen und äh, ja, geben uns damit die Chance dann halt, oder, oder ja, dass der Markt erweitert wird. Also, wenn man jetzt eine Brille für 300, 400 Euro anbietet oder eine für 700 Euro, äh, ist natürlich ein mega Unterschied. Und ähm, das hilft uns natürlich allen weiter, wenn erstmal günstige Brillen den Markt überschwemmen, sage ich mal, dass die Leute überhaupt wissen, was ist VR, sich damit befassen. Und äh, bisher war es den Leuten auch meistens zu teuer. Ähm, Handy für 1200 Euro kaufen, aber eine VR-Brille für 400, 500 Euro ist zu viel. <lacht> das mal dazu. Ähm, ja, aber... Ähm, der Sony-Forscher Dominic Melins melinson äußerte im letzten Jahr, dass PlayStation VR 2 mit Eye-Tracking kommen sollte. Also für die äh, PlayStation wäre das natürlich auch mega. Ähm, so kann da auch noch einiges gespart werden. Aber da gibt es natürlich auch noch keine richtigen Infos zu, zu der ähm, PS VR 2. Ne? Also da müssen wir uns auch noch ähm, ein bisschen gedulden, würde ich mal sagen, äh, bis wir da genauere Infos haben. Und äh, ist ja immer noch nicht klar, kommt die in ein, zwei Jahren kommt die in drei, vier Jahren. Also, das dauert alles noch was. Und äh, ja, das erstmal dazu. Also, ich finde das Thema sehr interessant. Und äh, auch wenn die Reverb G2 Omnicept wahrscheinlich unbezahlbar wird für, für normale Leute ähm, und das dann auch nicht Einzug hält in unsere Spiele, wird das erst erstmal nichts. Da müssen schon mehrere Firmen nachziehen, um, um sowas einzubauen, damit die Spieleentwickler sagen, ja, wir machen das jetzt auch in unseren Games rein, damit das unterstützt wird. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und äh, das sind die haptischen Handschuhe von Facebook. Und hier sehen wir auch schon die haptischen Handschuhe von Facebook und äh, ja, hier sehen wir, dass dass irgendwelche Silikonspiralen hier auf den Fingern angesetzt sind. Äh, davon gehen Schläuche weg, pneumatische Schläuche, die ähm, ja, diese Spiralen oder, oder dieses, dieses Silikonelement dann äh, mit Luft beaufschlagen können und dadurch der Widerstand, der Druck sich ändert und äh, dass es dann schwerer wird, irgendwas zu greifen und so weiter. Ähm, wir sehen ja hier überall sind ja diese, diese Rillen, diese Kammern füllen sich mit Luft und wenn die natürlich prall aufgepustet äh, sind oder aufgeblasen sind, ähm, kann ich natürlich schwerer die, die Hand zusammenhalten. Und das würde natürlich mega sein für, ja, ich packe jetzt in VR eine Dose und die hat dann Widerstand. Dann werden die hier beaufschlagt mit Druck, mit einem gewissen Druck. Und äh, so habe ich das Gefühl, okay, ich habe hier gerade irgendwas wirklich in der Hand. Sehr interessant. Auch wenn das äh, nicht wirklich, ähm, ja, in den nächsten, weiß ich nicht, fünf, fünf Jahren bei uns äh, Einzug erhalten wird, aber trotzdem finde ich diese Forschung interessant und äh, das zeigt eigentlich, welchen Stellenwert VR hat für die ganzen Firmen und dass die da wirklich auch arbeiten und dass das dann irgendwann profitabel wird für die Firmen, äh, sowas zu entwickeln. Ne? Also wir sind ja gerade so an dem Scheidepunkt, dass auch Spieleentwickler wirklich Geld verdienen mit, mit VR, nicht natürlich noch nicht alle, aber äh, einige Firmen, es, es lohnt sich langsam, auch für die großen Firmen wie Ubisoft. Ne, sieht man ja, dass die jetzt wirklich in VR auch ein bisschen einsteigen und äh, da was äh, produzieren für. Und ja, also wir sind auf einem guten Weg meiner Meinung nach. Und hier waren auch interessante Videos noch. Genau, ja das Ganze sind jetzt Grundlagenforschungen und äh, wir haben hier so einen Nylon Handschuh, sage ich mal, und äh, da sind P pneumatische Aktuatoren, die dann quasi ja, aus Silikon bestehen. Die Kammern werden hier mit Luft gefüllt, wie ich schon eben gesagt habe und äh, das Material kann sich ausdehnen und Widerstand simulieren. Und äh, Schauen wir uns mal ganz kurz das Video hier an. Da sieht man jetzt noch nicht so viel, das zeigt quasi dass ich mich trotzdem vernünftig bewegen kann mit dem Handschuh, ne? dass ich meine Finger knicken kann ohne Probleme und dass das alles nicht stört. Ne? Ähm jetzt sind natürlich auch hier die Schläuche weg. Ne? Normalerweise werden hier wahrscheinlich die Schläuche drüber gehen. Und, äh, aber es zeigt schon mal, wie das Ganze angebracht ist und dass es trotzdem halt praktikabel ist. Ne? Und hier sehen wir das Ganze jetzt ähm, wirklich auch, mit einem Druckanschluss und die, die dehnen jetzt das Material auch aus. Und ähm, diese LEDs sind jetzt nur dafür da, um, um zu zeigen und um Dauertests zu machen, wie lange hält so eine, sag ich mal, so eine Leiterbahn auf diesem Element. Weil klar, wenn sich immer was ausdehnt, wieder weg und äh, immer Bewegung drin ist, ist natürlich sehr anstrengend für so eine Leiterbahn und irgendwann sagt die auch mal so, ich bin mal weg. Ne? Und äh, die sind einfach nur Platzhalter, die LEDs, für irgendwelche anderen Sensoren, ne? die man irgendwann mal installieren könnte. Und so sehen die natürlich auch viel schneller, okay, äh, LED 1 ist ausgefallen, äh, da ist jetzt irgendwas defekt und können dann da auch dementsprechend nachbessern. So, da sehen wir das Ganze mal ähm, in 5x Speed. Sieht schon aus wie so eine kleine lebende Raupe, oder? <lacht> Natürlich würde ich gerne mal testen, wie das sich wirklich anfühlt, wenn der gerade mal so aufgeblasen ist, dieser, dieser Aktuator. Und äh, ja, wie sich das dann anfühlt, wie sich das verhält, das Ganze. Und der knickt den Finger schon ganz gut. Ne? Also, ich glaube, der äh, hat ganz gut äh, Widerstand. Okay, ja, da haben sie jetzt Tests gemacht und haben dann festgestellt, okay, diese, diese Membran ist durch. Natürlich sind das kleine, kleine Prüfstände und äh, da laufen die natürlich dann 24 Stunden äh, am Tag. Äh, machen dann ihre Tests und äh, werden wahrscheinlich auch das Material immer wieder begutachten und so weiter, um zu gucken, wo haben wir Schäden, was ist da schiefgelaufen, was können wir verbessern. Und äh, ja, die machen dann natürlich noch mal äh, momentan nur, nur Forschung. Ne? Er hat es kaputt gemacht. <lacht> ich brauche mal ein bisschen vor. Okay, der wollte jetzt nur wirklich an die, an die Leiterbahn hier ran. Und das sind die ganz normalen Leiterbahnen, die wir jetzt gesehen haben, die wir von unseren LED-Stripes kennen, die wir hinter Monitor kleben, kleben oder so. Ne? Ja, also... Ich finde es interessant. Wie ist eure Meinung? Hättet ihr gerne sowas in VR, dass äh, man wirklich einen, einen Widerstand hat, wenn man irgendwas greift? Oder sagt ihr, ist mir eigentlich komplett egal? Ähm, Brauche ich nicht? Die Frage ist halt auch immer, wenn ich solche Handschuhe habe, wie steuere ich in VR? Also momentan haben wir unsere Controller in der Hand, da wissen wir, was zu tun ist. Wenn ich jetzt nur diese Handschuhe habe, wie spiele ich meine Spiele? Ne? Das ist natürlich das Nächste. Aber ähm, ich finde es trotzdem mega interessant. Und äh, ja, kommen wir zu der ja, lustigen News: äh, John Carmack und Elon Musk. Ja, John Carmack hat, hatte die Idee, ach, ich schreibe einfach mal Elon Musk an, weil ich habe eine coole Idee. Und seine Idee war jetzt, ähm, dass der Tesla einfach zur Spielestation wird, also zum Controller. Und äh, somit. Ja, man quasi Games, Renngames, zocken kann wie Project Cars und was es da sonst noch gibt in VR. Setzt sich ins Auto rein, hat die ganze Pedalerie, hat das Lenkrad und für ihn wäre es das Geilste eigentlich oder das Beste, was es überhaupt gibt. oder also können alle anderen Sachen halt einpacken. Und äh, ja, so hat er gesagt, okay, ich schreibe jetzt hier mal Elon Musk an und äh, ja, da hat er halt geschrieben. Ah, wie wäre es, wenn äh, Tesla halt ein VR-Input-Device wird und ähm, man äh, so ein, einen richtig coolen Rennsitz hätte oder ein Renncockpit. Und äh, da hat der Elon Musk nur darauf geantwortet, wie wäre es oder wie cool wäre es, wenn man äh, seine Gedanken mit dem Auto verbindet, äh, während man fährt. <lacht> und äh, ja, er, er lehnt darauf an auf seinen... Gehirnchip Neuralink, ne? also er spielt darauf an und äh, ja, Neuralink äh, habe ich ja schon mal vorgestellt in meiner VR-News-Sendung. Ähm, weiß nicht, ob das wirklich so toll ist. <lacht> Wie gesagt, für, die, für ähm, wirklich kranke Menschen ist das mit Sicherheit. Irgendwann wird das was, aber äh, für uns, uns Gamer äh, kann ich mir sowas nicht vorstellen. Aber äh, mal zurück auf die Idee von John Carmack, also ich finde es auch gar nicht so schlecht, aber gut, wer hat schon einen Tesla zu Hause und sagt, oh, komm, ich äh, zock jetzt hier mal mit meinem Tesla VR, ne? also da, da gehen die Sachen auch wieder auseinander, die Realität. Ne? Also er hat mit Sicherheit einen Tesla zu Hause, ähm, ich kenne niemanden, der einen Tesla zu Hause hat, von daher, ja, nur eine lustige Anekdote und äh, ja, jetzt kommen wir einfach mal zum Quest 1, Quest 2 Grafikvergleich. Ja, hier sehen wir das erste Bild, den ersten Grafikvergleich und hier sehen wir die Quest 1 und die Quest 2. Und äh, hier sehen wir, dass wir einmal ja, viel schärfere ähm, Texturen haben, viel knackigere Texturen. Die Beleuchtung ist komplett anders, hier ist es nur so ein verwaschener Fleck und äh, hier ist es wirklich ja, viel knackiger und... Äh, ja, die Reflexion sieht irgendwie echter aus, sage ich mal. Hier sieht es fast schon aus wie so ein Spiegel. Und äh, ja, der Text, die Textur ist hochauflösender, das sieht man. Und äh, ja, viele ähm, Spieleentwickler werden jetzt ihre, ihre Quest ähm, 1 Titel upgraden für die Quest 2, damit die Quest 2 davon auch profitiert. Das ist ungefähr so, wie als wenn wir jetzt, sage ich mal, einen alten PC haben, und äh, wir können das Spiel nur auf Mittel spielen und irgendwann hat man einen besseren PC und stellt dann auf High und äh, so haben wir dann halt schönere Grafik, schönere Optik und so weiter und so fort. Und äh, auch wenn die Quest 2 jetzt äh, rückwärts kompatibel ist zu allen anderen Quest 1 Titeln, also die sehen dann genauso, sage ich mal, schlecht aus wie in der Quest 1, wenn die keine Updates erhalten oder Upgrades erhalten von den Spieleentwicklern, die speziell für die Quest 2 sind. So, was haben wir denn sonst noch hier? Hier haben wir noch ähm, Gravity Lab. Und hier sieht man das ganz gut an dem Rohr. Das Rohr sieht jetzt, wirkt jetzt metallischer, spiegelnder. Die Reflexion sieht echter aus. Und äh, auf dem Glaszylinder, der hier so weggeht, da sieht die Beleuchtung auch ein bisschen besser aus. Wir haben da jetzt... Ähm, Gut, da hinten sieht man jetzt eine kleine LED-Leuchten. Also die, die ähm, Beleuchtung ist wahrscheinlich auch ein bisschen äh, anders jetzt. Die Spieleentwickler haben natürlich äh, das Problem, wenn die für Quest was produzieren. Die haben eine Hardware und müssen dann natürlich ihre Levels generieren oder bauen. Und ähm, ja, wenn die irgendwas gebaut haben testen die natürlich, wie flüssig läuft das Ganze. Und äh, wenn einfach zu viele Details drin sind, dann läuft es einfach nicht flüssig und die müssen immer wieder ein bisschen ja, zurückschrauben das Ganze. Auch wenn die gerne mehr einbauen würden, manchmal ist es einfach nicht anders möglich. Und besonders Indie-Entwickler haben natürlich auch Probleme mit Optimierungen, weil die einfach nicht ja, das ganze Team haben. Ne? Gibt es wahrscheinlich bei großen Entwicklern komplette Teams, die nur für die Optimierung da sind und äh, ja, die haben es natürlich auch einfacher. Ne? Da laufen dann Spiele auch flüssiger als ähm, bei Indie-Titeln, sage ich mal. So, Red Matter war ja auch ein ähm, Titel auf der Quest 1, der schon sehr, sehr gut aussah. Und äh, jetzt haben die da auch nochmal dran gefeilt. Hier sehen wir Quest 2 Game äh, Gameplay oder einen Screenshot. Und äh, schauen wir uns das mal an. Da haben wir jetzt keine direkte... Ja, da war gerade kurz meine Katze vorbeigehuscht. Keine direkte Ansicht und äh, schauen wir hier jetzt nochmal nach. Also was mir jetzt auffällt, ist ähm, hier oben diese, diese Schrift. Die sieht, und das Logo, das sieht einfach knackiger, schärfer aus hier oben, ähm, als ob irgendwie Anti-Aliasing eingeschaltet wäre oder höher eingeschaltet ist. Der Boden sieht ein bisschen, ja, texturierter aus. Also da sind die Texturen hochauflösender gewählt. Ja, auf jeden Fall. Beleuchtung wird wahrscheinlich auch anders sein. Also sieht man auch schon mal einen guten Unterschied. Hier haben wir noch mal ne? Real Fishing. Da haben wir da auch noch mal was. Ja, und hier sehe ich jetzt eigentlich nur am Boden, meiner Meinung nach, dass der ein bisschen hochauflösender wirkt als bei der Quest 1. Ansonsten sieht das fast gleich aus. Gut, der, der Busch oder Baum im Hintergrund, der sieht ein bisschen klarer aus, aber ansonsten, ja, gut, hinten kann man auch, also alles, was in der Weite, in der Ferne ist, kann man ein bisschen besser erkennen als in der Quest 1, finde ich jetzt. So, und hier haben wir nochmal ein Video von The Walking Dead Saints and Sinners, das äh, gibt es da jetzt ähm, auch bald jetzt für die, für die Quest 2 und ähm, wird der, ja genau, wird der Launchtitel für die Quest 2 und da haben die jetzt auch mal Vergleichsvideos gemacht. Brauchen wir jetzt noch nicht mal hier mit, mit äh, Sound. Gucken wir einfach mal so ein bisschen rein. Ich finde in Bewegung ist es ab und zu schwierig, das da den Unterschied dann zu sehen. Hier sieht man es ganz gut, dass da auch wirklich auf dem Boden das ein bisschen besser aussieht. Sah so, das Auto jetzt auch ein bisschen besser aus, kann sein. Also ich werde euch definitiv diesen äh, Link von, von Mixed E hier auch ähm, in die Beschreibung packen. Guckt euch, wenn, ihr das, wenn euch das interessiert, mal genauer hin, äh, macht euch das mal groß und ähm, diese Videos finde ich jetzt gar nicht so interessant, ich finde nachher diese Videos von Tyrell Wood sehr interessant, die werden wir uns auch in groß anschauen, ähm, diese Through the Lens Videos und äh, hier sehen wir auch Walls of the Wizard, ähm, da haben die die Auflösung 150% erhöht, da haben wir auch nochmal ein Video zu, ja und genau, hier sehen wir das jetzt auch, das Bild ist von Tyrell Wood und äh, hier sehen wir Quest 1, Quest 2, den Screen-Door-Effekt, also der ist bei der Quest 2, also ich sehe jetzt keinen auf dem Bild hier und bei der Quest 1 sieht man halt noch sehr, sehr gut. Aber selbst wenn man mit der Quest 1 gespielt hat, irgendwann hat man das einfach nicht mehr gesehen und trotzdem bin ich jetzt froh, dass wir langsam in die, in die Richtung gehen, wo wir das einfach nicht mehr sehen, dass die Displays so hochauflösend sind, dass wir da keinen Unterschied mehr entdecken und ähm dann müssen aber auch irgendwann mal richtig gute Linsen her und keine fressenden Linsen mehr, die irgendwelche Spiegelung, Reflexion verursachen. Ähm, das nervt bei meiner Wolf Index. Also ich finde die Wolf Index echt mega. Also ich habe da echt nicht viel zu meckern, aber diese, diese störenden Lichter von den fressenden Linsen, die stören doch erheblich. Und äh, ja, hier sehen wir auch nochmal so ein Teil -Wood Video. Genau, da hat er, hat er auch mal Quest 1, Quest 2 verglichen. Ne? Ja, meine Katze läuft hier auf und ab. Lasst euch nicht stören davon. <lacht> ja, und hier sehen wir es natürlich ähm, ganz klar. Ne? Quest äh, 2 und Quest 1. Also das ist ja wirklich, wirklich durch, die, äh, durch die Linse gefilmt. Ich glaube, der hat da so einen ähm, Styropurkopf wo der einfach so eine Kamera eingelassen hat und äh, da nimmt er immer eine Seite auf und äh, so hat er immer die gleiche Position. Äh, hat er echt gut gemacht, muss man sagen. Genau, die ähm, Quest 2 wird auch äh, mit 8K laufen bei, bei Videos, sage ich mal. Und äh, die Quest 1 da ist mit 5K Videos Schluss. Ähm, da sieht man hier auch das Neuster, VR-Film Micro Monsters, was ich eben schon äh, erwähnt habe. Der ähm, läuft in 8K. Ja Leute, ich würde sagen, ähm, das war erstmal der Quest 1, Quest 2 Vergleich. Also man sieht schon einen großen, großen Unterschied, was das Bild angeht. Ähm, jetzt schauen wir uns mal Zu-the-Lens-Videos an vom Tyrell Wood und ich würde sagen, gehen wir mal zu seiner Seite. So, hier sind wir auch schon im Video. Ich lasse den Ton einfach weg. Äh, ich lasse nur Bilder sprechen. <lacht> aber ähm, die sind schon extrem gut, diese ganzen Bilder, die er da gemacht hat. Und äh, hier sehen wir jetzt die Quest 2. Hier sehen wir echt, also ich sehe keinen screen -Door effekt mehr. Dann haut er jetzt die Index da rein. Da sieht man feine Linien, aber ich bin mit der Index super zufrieden. Gut, hier sehen wir hier die Reverb G2. Natürlich auch kein Screen-Door-Effekt. Ne? Man muss natürlich auch sehen, dass die ähm, Valve Index auch eine viel kleinere Auflösung hat als Quest 2 und die G2, also das spielt natürlich auch eine große Rolle. Deshalb finde ich das immer ziemlich schlecht, solche Brillen dann miteinander ver zu vergleichen. Ne? Also als wirkliche Aussage. Klar kann man die Displays miteinander vergleichen, man sieht jetzt wirklich, oh, das ist ein Riesenschritt zu der anderen Brille. Äh, Farben finde ich immer ganz interessant, aber dieses food Lens-Videos muss man auch immer mit Vorsicht genießen. Ne? Obwohl die hier auch sehr gut gemacht sind. Hier sehen wir, die Quest 2 hat auch irgendwie knackigere Farben, so wie es aussieht. Und jetzt legt er hier alle nebeneinander. Und das pausiere ich jetzt noch mal. Und äh, ja, hier sehen wir die Quest 2, die Index. Also jetzt sieht es für mich so aus, dass die Index halt ein bisschen schärferen Kontrast hat oder, oder höheren Kontrast. Aber man sieht halt auch den screen Door effekt und sieht man bei denen halt nicht. Und ich finde so das Quest-2-Bild irgendwie besser, meiner Meinung nach. Das ist hier. Schauen wir mal weiter. Oh, jetzt zoomt er noch mal so ran. Und äh, da sieht man das natürlich. Enorm, ne? <lacht> wenn man ranzoomt. Also hier bei der Index mega. Ähm, hier sehen wir, hier sind so ein paar Linien. Und hier gehen die Linien so, ja, ganz, ganz fein. Ne? Also das ist mit einem bloßen Auge eigentlich gar nicht mehr sichtbar. Jetzt ne? haben wir hier nochmal. Ist das Project Cars vielleicht? Quest 2. Die geht. G2, Entschuldigung. Okay, hier los, die geht die Index natürlich mega ab. Ne? Also das, da sieht man natürlich einen mega Unterschied. Alleine von, ja, von der Lackierung her und so, wie, wie klar das aussieht mit der, mit der Quest 2 und der G2. Und das ist natürlich jetzt enorm. Ne? Also da sehen wir einen mega Unterschied. Schon krass. Sehr, sehr krass. Gerade bei Autorennen, ich finde, da, da sind die, die jetzigen Brillen noch nicht gut genug. Und äh, da haben wir aber gerade was Interessantes gesehen, als ich geredet habe. Und äh, schaut mal den, den Schwarzwert hier von der G2. Da ist der von der Index sogar besser. Also, wenn das wirklich das wirkliche Bild ist, ist das krass. Weil ich finde den, den Index-Schwarzwert schon nicht gut. Und wenn die G2 jetzt nochmal einen schlechteren Schwarzwert hat, aber das ist ja wirklich nur noch braune, graue Matsche, oder? Also wenn das wirklich das echte Bild ist, was wir auch mit unseren Augen dann wahrnehmen, dann äh, wäre das schlecht für die G2, meiner Meinung nach. Da liegt die äh, Quest mit der Index fast gleich, würde ich sagen. Okay, schauen wir mal weiter. ist er hier mal so ein bisschen gefahren, hat ein paar Autos vorbeigelassen. Ich finde, die G2 hat fast so natürlich, natürlichere, natürlichere Farben. Mann, ist ein schweres Wort. Ja, die Index los hier ab. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich mag sie trotzdem. Ich mag sie trotzdem sehr. Da zoomt er nochmal mega ran. Ne? Und äh, ja, aber was das jetzt aussagt, ist nochmal eine andere Sache. Hier geht er auch auf äh, Elite Dangerous ein, so wie ich das sehe. Wo hat er alle drei nebeneinander? So. Ja, und die G2 hat einen schlechteren Schwarzwert. Das ist ist für mich ganz klar zu sehen und äh, für alle Elite-Fans wäre das auch schlecht. <lacht> Obwohl das hier nicht so schlecht aussieht. Hier ist es ein bisschen äh, wieder ne, irgendwie grauer, das Ganze. Aber das muss man wirklich selbst, selbst sehen. Aber hier, das sieht alles dunkler aus. Die Armaturen. Ja. Also, wen das ganze Video interessiert vom Tyrell Wood, ich werde es definitiv unten in die Beschreibung packen. Schaut euch, schaut euch das wirklich mal selber an auf eurem äh, Monitor. Also, ich finde die äh, Aufnahmen echt gelungen, hat er ja echt mega gut gemacht und äh, Top Arbeit auf jeden Fall. Und äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum nächsten Thema und das wäre ja die Spielebranche oder ja die Spieleabteilung in den News und äh, gehen wir mal zu Service. Ja, Service erhält neues oder frisches Kapital und äh, wir kennen Service ja aus Titeln wie Raw Data, äh, Sprint Vector, The Walking Dead Onslaught, <lacht> äh, Creed Rise to Glory und ähm, ja, die haben jetzt eine Riesensumme bekommen von Investoren und ähm, ich finde, Service machen keine schlechten Spiele, aber teilweise lassen die Spiele viel zu schnell fallen und... Äh, patchen die dann einfach nicht mehr, bei Creed Rise to Glory war es der Multiplayer-Part, der mal überhaupt nicht funktioniert hat, wir haben da ja einen, äh, ein großes äh, VR-Pack-Turnier äh, gestartet damals und äh, ja, da gab es so viele Fehler und äh, kam aber einfach keine Updates mehr raus, die haben auch irgendwann gesagt, ja die Valve Index, die kauft eh keiner, die, die unterstützen wir auch nicht und war schon echt äh, schade kleinere Kanäle äh, wie meiner, kriegt von denen sowieso keine Testkeys. Also äh, finde ich auch sehr schade, wenn, wenn Firmen halt zu schnell groß werden, dass die dann auf einmal äh, ja, keine Testkeys mehr rausgeben. Äh, denn äh, ja wir sind so ein bisschen darauf angewiesen, Testkeys zu erhalten. Ich kann mir nicht jedes VR-Spiel äh, kaufen und euch zeigen. Äh, ich bin da schon darauf angewiesen, von den Entwicklern auch Testkeys zu bekommen. Und meistens ist es ja auch einen, ja, eine Gegenleistung, denn also wie oft habt habt ihr schon geschrieben in den Kommentaren, boah, cooles Gameplay, danke schön dafür, äh, ich habe mir das Spiel gekauft und äh, ist natürlich auch Werbung für die. Von daher äh, profitiert ja eigentlich jedes ähm, Entwicklerstudio davon. Ne? Ja, hier steht es auch nochmal, die haben Sprint Vector gemacht, Raw Data war glaube ich das erste, die, äh, erste Spiel, was die rausgebracht haben. Und äh, ja, Walking Dead jetzt das letzte, das war einfach nichts, da muss man ganz klar sagen, war einfach... Gar nichts. Egal, äh, ich kann es von meiner Seite aus nicht empfehlen. Ich würde es auf keinen Fall wieder kaufen. Ähm, ist einfach nicht durchdacht das Ganze. Meiner Meinung nach haben sich total verzettelt. Ähm, vielleicht auch weil sie unter Druck waren. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht haben sie auch nicht keine vernünftigen Spieletester, die denen sagen: Hör mal, Leute, das könnte so nicht bringen. Äh, gehört meiner Meinung nach auch zu, dass man irgendwie so eine Closed Beta macht. Und dann von der Community Feedback bekommt und äh, darauf auch hört. Also die Community ist so wichtig und teilweise sind Entwickler ja irgendwie so starrsinnig, dass die ein Spiel entwickeln, aber die sehen wegen Scheuklappen irgendwie nichts. Anders kann ich das nicht erklären. Ich habe schon so oft mit Entwicklern geschrieben und äh, die hatten es einfach nicht auf dem Schirm. Das ist auch gar nicht böse gemeint, ne? weil ähm, man kann nicht alles auf dem Schirm haben. Dafür ist aber eine Community da und wenn man den dann... Beta-Keys zur Verfügung stellt, die dann auch von mir aus danach gelöscht werden. Ähm, ist doch alles gut. Die bekommen Feedback und können eventuell das Spiel verbessern. Ist hier komplett äh, daneben gegangen. <lacht> Auf jeden Fall erhalten die jetzt in der vierten Investitionsrunde... ...Investitionsrunde 16,7 Millionen US-Dollar. Und das ist mal ja, ein guter Batzen, sag ich mal. Ne? Und die haben insgesamt in den ganzen Jahren jetzt schon 71 Millionen US-Dollar bekommen von verschiedenen Investoren und äh, hier sehen wir mal die, die Investoren, die die äh, haben, die die unterstützen und ja, hier steht es auch, Virtual Reality wird profitabel und das ist eigentlich darauf, wo ich eingehen möchte, ähm, nicht jetzt nur auf Surveys, sondern auch darauf, dass Virtual Reality profitabel wird für alle Firmen und ähm, ja, auch die Corona-Pandemie hat da wahrscheinlich auch geholfen, dass die Leute, ähm, ja, mehr zu Hause sind, die haben mehr Zeit, ähm, zocken gerne. Ähm, auch für Firmen wie AI ist interessant. Man kann ähm, wirklich Meetings abhalten. Äh, gibt jetzt für die Quest 2 oder Quest 1 auch sogar schon dieses, äh, diese App Space Hill. Da kann man ja, mh, ja virtuelle Desktops an die Wand schmeißen. Man kann Meetings abhalten mit anderen Leuten. Man hat Avatare, äh, die wirklich man, man scannt sein Gesicht ein und bekommt daraus einen Avatar und äh, all solche Möglichkeiten sind jetzt da und äh, das ist die gute Seite von, von der Pandemie, sage ich mal, dass äh, VR davon auch ein bisschen profitiert. Und ähm, ja, vielleicht geht es anderen Spielentwicklern auch so. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es auch Indie-Entwickler mal ja, mal eine Chance bekommen, von, Investitor, äh, von Investoren unterstützt zu werden. Es äh, gibt so viele gute Spieleentwickler, kleine Indie-Titel, ähm, die Unterstützung brauchen und äh, nicht nur von uns, von uns kleinen äh, Unterstützern, sage ich mal. Da gibt es ja Kickstarter, da gibt es einfach Early Access-Titel, die wir unterstützen können, indem wir kaufen. Äh, aber dass die auch eventuell von größeren Firmen auch mal, ja, keine Millionen bekommen, aber... Manchmal reicht Ihnen schon vielleicht 10.000, 20.000 Euro, um ein Produkt oder ein Spiel komplett fertig zu entwickeln. Das ist natürlich das, äh, was vielen Leuten fehlt. Und äh, egal, ob jetzt deutsche Entwickler oder äh, ja, aus dem Ausland, alle haben Geld nötig, alle Indie-Entwickler. Und ja, das wäre cool, wenn das irgendwann mal der Fall sein wird. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Thema und das wäre Star Wars Squadrons. So, an alle Leute da draußen, die noch keine VR-Brille haben zu Hause. Es lohnt sich, eine VR-Brille zu kaufen. <lacht> ja, dank Star Wars Squadrons lohnt es sich jetzt, eine VR-Brille zu kaufen. Nein, natürlich nicht nur deshalb. Es gibt so viele Sachen, die mega geil sind in VR. Also ähm, nicht nur deshalb, aber das Spiel muss wohl echt gut sein. Ich habe es noch nicht getestet, aber äh, muss halt trotzdem sehr, sehr gut sein. Und ähm, ja, Mix.de hat sich mit den Entwicklern unterhalten. Und die haben halt gefragt, warum sie sich überhaupt die Mühe gemacht haben, so einen VR-Modus zu entwickeln. Denn der VR-Modus ist komplett parallel entwickelt worden, nur für VR. Und dann gibt es halt diesen 2D-Modus und beides ist unabhängig voneinander entwickelt worden. Und ja, die kurze Antwort war, weil wir es wollten. <lacht> es stand von Anfang an außer Frage, dass dieses Spiel einen VR-Modus haben musste. Also sagt der Entwickler... Und das ist doch mal geil, wenn Spieleentwickler sowas sagen und sich auch so ein bisschen in VR verliebt haben. Und äh, ja, Star Wars Squadrons hat ja einen äh, Mehrspielermodus, also da kann man glaube ich 5 gegen 5 ähm, auf verschiedenen Maps gegeneinander antreten und dann hat es wohl einen coolen Kampagnenmodus, der von zwei Seiten auch äh, ja, gesehen wird, einmal von der bösen Seite, einmal von der guten Seite und man schlüpft dann in die, in die Rolle von einem namenlosen Held oder Piloten und äh, dann geht die Kampagne halt los. Und äh, hier steht auch mal finanzielle Erwägungen hätten für das VR-Bekenntnis keine Rolle gespielt. Natürlich wird es Spieler geben, die sich Squadrons kaufen, um es durch eine VR-Brille zu erleben. Aber die v Entwicklung des vr modus lohnt sich nicht wegen des Profits. Es lohnt sich, weil es geil ist. <lacht> und das ist dann mal eine geile Aussage vom Entwickler äh, Ian, Ian Fraser. Und äh, er sagt auch, wenn, es, wenn du noch keine VR-Brille hast, dann ist es uns squad wert, sich eins zu holen. Also echt mega und ich werde mir auch irgendwann zulegen, aber momentan in diesem Monat noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen, ein bisschen sparen. Sehr viel Arbeit floss außer die cockpits die in beiden Versionen identisch seien und gleichermaßen gut funktionieren mussten. Es waren viele Monate Design und Iteration nötig. Klar, äh, wenn man wenn man sowas in Flat und in VR anbietet, dann muss natürlich auch alles passen. Ne? Und äh, ja, da mussten die mit Sicherheit sehr, sehr viel Arbeit reinsetzen. Und äh, ist natürlich auch schon mal, schon mal gut zu wissen, dass, äh, ja, wenn man VR entwickelt und 2D-Games, Flat-Games, dass das komplett unterschiedlich ist und dass man nicht einfach sagen kann, ja, ich meine, wir VR-Nerds, sage ich mal, wissen natürlich, dass man nicht einfach einen Flat Game mal kurz in, in VR importieren kann. Äh, da gehört schon ein bisschen mehr zu. Und ähm, ja, hier geht das ganz klar voraus oder heraus aus dem Ganzen. Und äh, da gehen die hier nochmal drauf ein. Unfairer Vorteil für VR-Spieler. Äh, Squadrons unterstützt Cosplay über alle Plattformen hinweg. Das heißt, ähm, wer halt am Monitor spielt, spielt halt am Monitor. Wer eine VR-Brille hat, spielt in einer VR-Brille und man kann gegeneinander zocken. Und äh, da, stehen, da steht dann, äh, wir testeten von Tag 1 an, einige Spieler spielten in VR, einige auf einen Monitor. Ich denke nicht, dass VR-Spieler einen großen Vorteil haben, denn jeder Modus hat seine Vor- und Nachteile und die gleichen sich aus. Squadrons kann man mit Gamepad, einfachen Joysticks oder HOTA-Setups gespielt werden. VR-Controller hingegen werden nicht unterstützt. Also man muss wirklich mit einem Controller, Tastatur oder sonst was spielen, ähm, um das zu erleben. Ich denke auch, ähm, dass das sehr, sehr schwer sein würde, wenn man das mit, mit den Controllern hier spielt. Und. Äh, dann irgendwie damit lenkt, das ist einfach zu ungenau und da hätten Flat Gamer definitiv einen Vorteil dann, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, die haben das ganz bewusst so gemacht, ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich denke mal, wer solche Spiele hier liebt, der wird auch einen Hotas zu, zu Hause haben oder einen Joystick und wird da auch seinen Spaß dran haben. Genau, wegen dem Feedback und so weiter, ne, haben die sich dazu entschieden. Das Team testete gründlich, ob und wie das Spiel VR-Übelkeit verursacht. Für die Cockpit-Erfahrung baute es auf die Technologie des Studios Criterion Games auf, das die X-Wing-VR-Mission aus Star Wars Battlefront entwickelte. Falls gewünscht, einen künstlichen Tunnelblick aktivieren. Okay, das mag ich gar nicht, aber gibt mit Sicherheit Leute, die das mögen. So, gehen wir mal... Zu der nächsten, nächsten Seite und äh, zu den kleinen Test Ja, also jahrzehntelang oder zwei Jahrzehnte lang mussten Fans warten, um einen Ersatz für X-Wing Alliance zu haben. Und ähm, ja, Squadrons ist natürlich jetzt ganz neu, aber es ist keine Simulation. Es ist mehr Arcade mit einem kleinen ähm, Simulationsanteil, wie ich eben gelesen habe. und ähm, ja, hier wird nochmal drauf eingegangen, dass es zwei spannende Geschichten in den Kampagnenmodus gibt, die von äh, zwei Perspektiven beleuchtet wird. Einmal halt von der Rebellion und einmal vom Imperium aus. Und äh, genau, 14 Missionen werdet ihr stets von euren Kolleginnen oder Kollegen begleitet. Arcade Action mit geringem Simulationsanteil, also das sollte man dann schon wissen, wenn man jetzt wirklich Simulationen erwartet. Ähm, ...wird man dann wahrscheinlich hier keinen Spaß dran haben. Aber alleine, weil es Star Wars ist und weil es gut umgesetzt wurde, ähm, lohnt sich das mit Sicherheit. Und ähm, ich denke mal, da kommen auch noch so viele Updates raus, die das Spiel verbessern. Äh, ich habe auch noch von ein paar Bugs gelesen, die da techni technische Bugs, die das Ganze haben soll. Aber EA haut ja immer wieder Updates raus und es geht echt schnell oder teilweise schnell bei denen. Von daher denke ich mal, dass das irgendwann richtig gut funktionieren wird. Ja, Leute, Star Wars Squadron sollte man in VR spielen. Ja. Hier schreiben sie, dass es ein fantastisches VR-Game ist und äh, vielleicht sogar das beste seit Half-Life Alex. Also für mich schlägt Alex, also nichts schlägt Alex meiner Meinung nach. Aber äh, so ein Cockpit-Spiel ist natürlich hat es auch seinen Reiz. Ne? Und äh, man wird mit Sicherheit hier auch Spaß dran haben. Also ich werde es mit Sicherheit irgendwann testen. Und äh, werde dann auch ein Video draus machen, aber es gibt ja genug schon VR-YouTuber, die da ein Video zu gemacht haben. Schaut euch die ganz einfach mal an. Ich weiß nicht, ob der Hoshi schon sogar eins rausgebracht habt. Guckt bei dem auch mal nach. Ich denke mal, der wird mit Sicherheit auch bald mal ein Star Wars Squadrons Video rausbringen. Ja, hier werden wir auf. Insektengröße geschrumpft bei Mikromonster und das ist ein Oculus-Naturfilm und ich finde diese Größenspielerei, wie schon erwähnt, in VR mega. Ich bin da ein Riesenfan von und da darf es echt mehr Spiele auch von geben, die, die wirklich einen irgendwie schrumpfen lassen, wo man wieder größer wird und so weiter und so fort. Und ja, hier steht, wer eine Quest 2 besitzt, darf sich über eine besonders hohe Bildqualität freuen, denn die Quest 2 unterstützt. Das äh, Videomaterial in 8K und äh, die Quest 1 nur in 5K, also ist die Auflösung hier besser mit der Quest 2. Und äh, ja, aber es haben ja noch nicht viele die Quest 2, die kommt ja erst am 13.10. raus, der Film kommt morgen erst schon raus und von daher, ähm, ja, da sind ja nur ein paar Auserwählte, die die Quest 2 schon haben. Also ich finde es echt mega, wenn man, äh, wie auf dem Bild gerade. Vor so einer riesen darin steht. Und äh, wenn der Film gut gemacht ist, ist das mit Sicherheit auch mega angsteinflößend. Also ich bin gespannt auf den Film und äh, ich versuche den auch auf jeden Fall mir anzuschauen. Und äh, mit Micro Monsters beginnt die nächste Generation immersiven Storytellings. Und äh, also ich habe ja letztens auch diesen VR-Film Gloomy Eyes geguckt und ich fand das mega und da darf es echt mehr geben. Und äh, so, so Tierdokumentationen sind wieso, sowieso cool, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, stehe jetzt auch, es ist schwer zu beschreiben, das Gefühl, auf die Größe eines Käfers geschumpft zu werden, der droht von einer Gottesanbeterin gefressen zu werden. Also äh, das ist besonders reizvoll, das Ganze in, in, das in VR zu erleben. Und äh, da kommt halt kein flat äh, Naturfilm äh, kann, kann da mithalten. Ne? Also ich freue mich darauf und äh, ich werde es dann auch mit der Quest 2 testen. <lacht> Definitiv. Ähm, genau, der Film ist äh, erhältlich in Oculus TV. Das ist eine Film-App. Gebt einfach äh, Oculus TV ein im Oculus Store und äh, dann könnt ihr euch die runterladen und ähm, ob das jetzt was kostet oder nicht, steht hier gar nicht. Ich habe auch eben mal geguckt und ich habe keine Infos gefunden. Ich bin echt gespannt. Wenn ihr da mehr zu äh, wisst, ähm, gerne in die Beschreibung packen. Und äh, ja, kommen wir jetzt zum nächsten Thema einfach. Und das wäre Phasmophobia. Ja, und hier sind wir auch auf meiner Lieblingsseite VR-Legion. Und äh, wer die Seite nicht kennt, via- legionde Und hier hat der Hoshi 82 Phasmophobia, natürlich hat er äh, getestet und hat darüber einen coolen Artikel geschrieben. Den wollte ich euch mal kurz zeigen und auch mal darauf hinweisen, dass er da einen richtig coolen Artikel geschrieben hat. Zu. Und ähm, ja, also Phasmophobia ist echt seit langem mal wieder ein richtig geiler, Horrortitel und ein richtig geiler VR-Horrortitel, denn der wird auch für Flat und für VR entwickelt. Und das ist ein Indie-Entwickler, äh, der macht das alleine, glaube ich, ähm, und hat noch ein bisschen Hilfe nebenbei. Ich habe dazu auch ein Video gemacht, ich habe mit Chris Reality gezockt und ähm, ja, Video werde ich definitiv in die Beschreibung verlinken und auch in die Infobox packen. Schaut euch das Ganze mal an. In dem Game geht es halt darum, dass man in Geisterhäuser geschickt wird... und man hat ähm, dann die Möglichkeit... Ähm, Beweise zu sammeln... um was es sich für einen Geist handelt... und äh, hier haben wir verschiedene... Hilfsmittel zur Verfügung... die wir uns auch erarbeiten müssen, denn... je nachdem wie gut wir sind... bekommen wir Geld... für Beweise und... Äh, können dadurch auch Hilfsmittel kaufen... wie eine Kamera... ein Kruzifix, ein Geisterbuch, wo der Geist... manche Geister dann Nachrichten schreiben... Wir haben ein, eine Geisterbox, das ist quasi ein Radio, was mit den Frequenzen immer hoch und runter geht, wo der Geist dann über die Frequenzen dann ja nicht so tolle Wörter ähm, reinspricht, sage ich mal. Meistens Kill, des und so weiter. Oder ich habe auch, glaube ich, gesehen beim Hoshi Behind You. Also das Spiel kommt echt ohne äh, Jumpscares aus. es baut so eine geile Atmosphäre auf, wenn man in das Haus geht, hat man auch so einen Sound, so einen Wummern, sage ich mal, beschreibe ich einfach mal so, ähm, was einen auch schon so ein, das ist eine Frequenz, was einen schon so ein kleines Unbehagen, ja, mir auf jeden Fall beibringt. Und äh, ja, wenn man dann in dem Haus ist, hat man fünf Minuten Zeit mit den ganzen Hilfsmitteln halt Beweise zu sammeln. Und ja, wie schon gesagt, Geisterbox, ähm, Geisterbuch, Kruzifix, Salz, Thermometer, äh, Fotoapparat, Foto-Videokamera, die man hinstellen kann. Äh, und wenn man die hingestellt hat, kann man in seinen LKW gehen. Da hat man so eine kleine Basis quasi aufgebaut und dann kann man äh, über diese Videokamera auf dem Monitor sehen, was da gerade los ist. Äh, ja, ich weiß gar nicht, was es sonst noch alles gibt. Also wir werden da in der nächsten Zeit mit Sicherheit mehrere Videos von machen, mehrere Livestreams machen. Am Donnerstag kommt auch nochmal ein Livestream auf den drei flatingo kanal Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, 8.10.21 Uhr, da spielen wir zu viert dieses Spiel. Das ist auch nochmal das Geile, dass man es alleine spielen kann und im Vierer-Koop sogar, im Zweier-Koop, Dreier-Koop, wie man möchte. Und äh, Ich habe das ja mit dem Chris Reality gezockt und äh, als man dann auf einmal alleine da in, ins Haus reingeht, ist das nochmal ein ganz anderes Gefühl. Manche Geister reden auch nur oder zeigen sich, wenn man alleine ist. Also da gibt es verschiedene Geister, ähm, wo man dran darauf achten muss. Also ich habe es jetzt echt nur zweimal gezockt. Ähm, das sind jetzt meine Infos so. Und äh, ich finde, das, das ist ein so geiler Titel. Schaut euch das Video an von mir und äh, schaut euch die Steam-Seite mal an. Ist auch auf jeden Fall auch in der Beschreibung unten. Und äh, ja, schaut euch das, den Titel an, der kostet... 11,60 Euro ungefähr und eigentlich viel zu wenig für dieses geile Game. Ist ein Early Access Titel, der wird immer weiterentwickelt von dem Entwickler und der gibt sich da echt Mühe und äh, wer so eine geile Atmosphäre aufbaut, äh, den muss man echt unterstützen und für das Geld bekommt man meiner Meinung nach momentan kein besseres VR-Horror-Game. Also in Flat ist es meiner Meinung nach jetzt nicht so spektakulär, aber das Teil ist auch Flat durch die Decke gegangen, also der hat so viele positive Bewertungen bei Steam erhalten. Und, äh, aber in VR ist das nochmal was ganz anderes. Und äh, ja lässt einen das Blut in den Adern gefrieren. So habe ich es auch letztes Mal äh, in meinem Video äh, erwähnt. Lest den Test von Hoshi hier auf der VR-Legion durch. Äh, schaut euch mein Video an. Und äh, ja, das war es meinerseits erstmal. Ich hoffe, euch hat es hier jetzt gefallen, wieder mit der VR-News-Sendung. Also, ähm, das waren jetzt meine wichtigen News, die ich so interessant fand. Ähm, wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer, Like raus, Abo-Button nicht vergessen, dann äh, verpasst ihr solche News-Sendungen nicht. Livestreams, wenn die von mir rauskommen, verpasst ihr nicht. Und äh, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.